Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir zocken Cybrix. Cybrix ist ein Squash-Game, was man mit zwei Stegern spielt. Man hat Blöcke vor sich, die man auch zerstören muss und man kriegt Power-Upgrades. Und es hat mich sehr, sehr erinnert an das Game Arkanoid. Das gab es damals, ich glaube, für C64, Amiga und so weiter. Und da hatten man eine Plattform unten und man hatte äh, oben ganz viele Blöcke. Und ja, ein Ball, der immer hoch und runter sprang, man musste mit der Plattform erwischen. Die ging auch nur nach links, von links nach rechts. Und dann kamen auch Power Upgrades runter und so weiter und so fort. Und ja, so ein Game ist das hier. Und äh, ja, gehen wir mal ganz kurz in die Settings. Das Game kostet 9,99 Euro. Im Pico 4 Store und ich finde es nicht zu viel. Es gibt glaube ich 50 Level, also Kampagnenlevel. Und dann gibt es noch einen Endless Modus und das Ganze gibt es auch auf der Quest 2 definitiv im App -Lib Store. Ich weiß nicht, ob es auch jetzt gleichzeitig erscheint äh, im Quest Store. Werde ich auf jeden Fall unten in die Beschreibung packen. ich gleich nochmal rein. In den Settings haben wir Musik Einstellungen, ne? wie laut oder leise das Ganze sein soll, auch von den Soundeffekten her. Stimme, es gibt ja so eine Computerstimme, die hier spricht. Dann haben wir einen Komfortmodus, den können wir auch aktivieren oder deaktivieren. Ähm, ja, das sind halt die, die Hintergrundanimationen, die lassen wir aber aktiv. Wir haben eine Höhenkalibrierung, die lassen wir aber auch jetzt, äh, oder die habe ich schon gemacht, das lassen wir jetzt erstmal so. So, ich habe ein bisschen vorgearbeitet, 26 habe ich schon geschafft und wir gehen jetzt erstmal im Endless-Modus rein. Und äh, ja, da bin ich gespannt, was auf mich zukommt, den habe ich mir noch nicht probiert. So, hier sind wir im Level und ja, wir haben zwei Schläger. Es ist gar nicht so einfach für mich immer wirklich gleichzeitig irgendwie mit den beiden zu arbeiten. Ja, weil man gewohnt ist, man hat wirklich nur einen Schläger normalerweise. Muss man sich dann gewöhnen? Ich spiele jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, dass ich so ein paar Sachen einfach erklären, wenn was dazu kommt. bin dem Schlägerspielen nie gut. So, jetzt haben wir hier ein V-Update Pistole. Die Blöcke zerstören. So. Okay. Wie gesagt, ich finde es gar nicht einfach. Besonders wenn man jetzt hier im Endless-Modus ist und die, die Blöcke immer näher kommen. <lacht> wirkt schon bedrohlich, ja? Okay. Gar nicht schlecht mit der Pistole, da konnten wir jetzt gerade so ein bisschen vorne aufräumen. So, dann sind wir auch gleich schon kaputt. Oh das, das ging jetzt aber schnell oder hier hat man gar keine Leben okay. normalerweise hat man wirklich Leben und dann ist es auch vorbei okay in des Modus ist es nicht Victory Okay <lacht> gehen wir jetzt mal äh, im anderen Level rein machen wir mal City gucken wie das so aussieht und der Look gefällt mir echt sehr gut. Hat äh, Platz ist auch so eine Sache. Wäre gut, wenn man viel Platz hat. Ich habe leider nicht so viel Platz. Deshalb ist, kann es auch passieren, dass ich gegen die Wand schlage hier. Solltet ihr zu Hause natürlich nicht nachmachen. So, jetzt haben wir drei Wälle. Jetzt wird es richtig fressig. teilweise gar nicht richtig zielen, oh, wow. weil ich dann einfach nur froh bin, dass ich überhaupt treffe. Besonders wenn zwei, drei Bälle unterwegs sind hier. Hier kann man schon mal, ich versuche jetzt mal rechts oben. Das geht natürlich, wenn man will. Also, das ist natürlich sehr so gut, wenn wir jetzt hier wieder diese Situation haben. Na komm. Oh, wow. ja. Boris Bäcker werde ich nicht mehr, ne? Also ich glaube, man kann hier echt auch richtig gut trainieren. So Multiplayer-Modus wäre natürlich auch cool. Ne? Das sage ich aber bei jedem Game. Aber ist auch einfach so. In VR ist es immer cool, wenn man Multiplayer-Games hat. Ich bin dann echt froh, wenn einfach nur die drei Bälle irgendwie drin bleiben und man ein bisschen mehr Zerstörung drin hat. Genau, mit der Waffe kann man den dann auch wegstoßen. Also die, die gilt dann auch so als, als eine Art Schläger rechts oben mal was machen. Powerball. Oh, der überlebenswichtig jetzt gerade. Wie gesagt, ich werde nicht gut sein in dem Game hier. Ich möchte euch das aber trotzdem zeigen, weil es genug Leute da draußen gibt, für die so ein Spiel natürlich, was super ist. Oh, Das ist halt auch so wieder so ein Game, was man einfach mal abends für eine halbe Stunde sich anmachen kann, auch ein bisschen trainieren kann dadurch. Shoot the bricks! Oh, wow. aber gut, aber muss man ja auch gut, gut Aber ich hasse auch in real life wirklich alle Games mit Schläger, egal Tennis, Tischtennis, außer Federball geht ein bisschen, aber ansonsten war es das auch eigentlich. Sorry Leute, für den kurzen Cut. Ja, ähm, Squeakers ist abgeschmiert, deshalb musste ich jetzt nochmal neu starten. Und äh, wir beginnen jetzt mit dem Kampagnenmodus. Das war eben der Endless-Modus. Jetzt der Kampagnenmodus. Wir haben hier normal, Hart und Extreme. Auf Extreme haben wir nur zwei Bälle. Die Bälle sind auch schneller. Aber ich zeige euch jetzt erstmal den normalen Modus. Und ja, auch hier wieder zwei Schläger. Der Ball kommt. Und da müssen wir erstmal abliefern hier. <lacht> So und im Kampagnenmodus schaltet man immer, immer Dinge frei, wie gerade diese Bis äh, Kanone, Dreierbälle. Und alles muss man sich wirklich erstmal erarbeiten. Da kommt wieder sowas hier. Oh! Ich mal die Dinger hier weg, auch wenn man damit mit zwei multi gut umgehen kann, was ich nicht kann, ist natürlich umso besser. Okay, dann habe ich ihn weggeballert. Highscore. Highscore ja, ist immer gut, ne? Wow, das sieht auch cool aus, auch von den, von den Farben her. Powerball. Okay, das war's mit Powerball. Also ich würde mir hier echt wünschen, dass wir Powerball. auch größere Level haben, also längere Level. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind, die man hier catcht. Okay, da lädt sich irgendwas auf. Explosive Ball ready. Ah! Okay. Damit kann man aufladen und dann haben wir so einen explosiven Ball. So hat man dann immer ein bisschen mehr Taktik drin. In der Kampagne spielt man halt sehr viele Sachen frei. So, jetzt mache ich ihn mal Ernst hier. Okay. Ich da eigentlich? Links die treffen Seht ihr mal, wie gut ich bin. Okay, dann haben wir den schon mal weg. Ach, wie schlecht bin ich denn gerade? Powerball. Explosive Ball ready. Richtig getroffen. Ja. <lacht> also sehr anstrengend auf jeden Fall. Aber es kommt immer irgendwie näher. So, mal ein bisschen mehr zu, zu meiner Wand gehen. Powerball. Oh, der Runde da hinten, hat, das ist gut. gut da ging noch ganz gut <lacht> also ich finde 10 euro für das game nicht zu so viel Boah, der war mal nicht schlecht lohnt sich auf jeden fall gerade auch mit dem endless mode und den, den verschiedenen schwierigkeitsgraden hat man natürlich hier auch ja, ein bisschen bisschen, was man alles freischalten kann, was man noch äh, ja, schaffen kann. Powerball. Wer weiß vielleicht kommen ja auch noch Updates raus. Wie? <lacht> vielleicht Multiplayer. Was echt geil wäre. Awesome. Wenn man jetzt die äh, Bombe hätte da hinten, könnte man die gut zünden. Aber wir lassen mal arbeiten da. Der hätte eigentlich viel früher. Das müssen. Was sagt ihr denn zur Musik? das für euch oder eher nicht. Es ist ja auch nicht mein Genre, aber passt eigentlich ganz gut zum Game. Oh no. Da müsste ich nochmal neu ansetzen. So, einmal noch. Mega geil. Sieht bestimmt gut aus. Im Video. Der muss ich unbedingt nach hinten schicken. Genau, so. Und dann noch Multiball. Also, Outstanding. Wenn man jetzt hinten alle drei Bälle hat, ja genau. So wie Standing. Ist das nicht fassend? Nicht so fassen. Impressive. Ja, das ist nicht impressive. Wo man dann auch noch darauf achten muss ist, die Pistole auch wirklich da zu sammeln, wo man am besten äh, ja, nicht die Schlaghand hat. Ne? Also hier habe ich meinen guten Schlagarm rechts und hier kann ich ganz locker einfach ein bisschen schießen. man ne? meinen machen. noch. Powerball. Powerball. Multiball. Da war der Controller weg. Jetzt hat man gesehen, wie gut das Seil ist. Also, ich würde mir wirklich tieferen Raum wünschen, wo ich ein bisschen mehr Spielraum habe. Von Level der jetzt hier. wie da hinten überhaupt. Nein. <lacht> mein Gott, bin ich schlecht. Okay, Leute. Ich würde fast sagen, das reicht auch. Komm, machen wir einmal Extreme, dann seht ihr, wie schnell das sein kann. Ganz kurz ist noch alles da, okay. Ja, und hier seht ihr, wie, wie schnell der Ball dann auf einmal wird. Hier werde ich auch nicht lange durchschalten, glaube ich. Ja, wer hier nur zusätzliche Herausforderungen braucht, der muss definitiv auf Extreme zocken. Wenn er auch ein bisschen trainieren möchte. Einsetzen. Das gibt doch nichts. Okay, Game Over. Ihr habt ja gesehen, ne? Das ist nichts. Ja, Leute. Boah, das ist echt anstrengend, aber macht auch tierisch viel Spaß, finde ich. Und für ,99 Euro macht man hier echt nichts falsch. Und ja, was ich jetzt hier vermisse, ist halt einen Multiplayer-Modus, Das wäre natürlich sehr nice. Aber Multiplayer-Modus äh, ist natürlich auch für kleine Entwicklerstudios ziemlich schwierig umzusetzen. Und äh, ja, da muss man auch ein bisschen Verständnis für haben. Wenn ein Spiel natürlich durchstartet, ist das was anderes, aber das weiß man natürlich vorher nie. Ich finde, es ein Game, was man einfach mal ja, abends anmacht, eine halbe Stunde schon zockt und äh, ja, ein bisschen sich bewegt. Mein Raum ist natürlich sehr begrenzt, wenn man jetzt ein bisschen mehr Platz hat, kann man natürlich auch links und rechts ein bisschen wetzen. Also ich finde es echt cool und äh, man kann es einfach sagen, das ist Arkanoid in VR, also es passt eigentlich am besten für mich. Und äh, ja, da kann gerne mal jeder seinen Kommentar zu geben, wer Arkanoid noch kennt, wenn ich es überhaupt richtig ausspreche. Aber äh, ja, das, das passt halt eins zu eins und äh, ja, was haltet ihr vom Game? Ist es was für euch, ist es nichts für euch? Es erscheint auch auf dem Quest Store, wie eben er schon er erwähnt, und äh, kostet 9,99 Euro. Definitiv im Pico Store, das habe ich eben nachgeguckt. Wie hoch der Preis ist beim Quest Store ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das wird dann auch bei 9,99 Euro liegen. Und äh, ja, ich werde aber alles unten in die Beschreibung packen. Wenn euch es gefallen hat, ja, gerne ein Like raus. Abo-Button natürlich nicht vergessen, ist ganz wichtig, Leute. Abo-Button, damit ihr weiter ja, solche Videos seht. Und ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen.